Im eBemuc Plus haben wir das Wichtigste für die digitale Praxis in einem Kurs zusammengefasst. Ganz speziell für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Erwachsenenbildung. Unvorstellbar, sie kann man sich selber nicht mehr vorstellen ohne. Digitale äh, Unterstützung auszukommen. Medienmix ähm, lockert so eine Erwachsenenbildungsveranstaltung sehr auf. Die Kommunikationstools, finde ich, äh, haben sich wesentlich weiterentwickelt und vereinfachen es doch. Wenn ihr jetzt äh, einfach weite Distanzen zu überwinden habt, dann finde ich das sehr praktisch. Ohne Digitalisierung werden wir in Zukunft nicht mehr arbeiten können. Einfach eine sehr, sehr gute professionelle Grundinformation ist, wo man auch üben kann, wo man sich vertiefen kann. Einerseits, dass wir neue praktische Tools vorstellen. Gleichzeitig gibt es sehr viel praktisches Kontextwissen über Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Es geht um Didaktik, ganz neue Formate. Sicherheit und Datenschutz werden immer wichtiger, auch im IBMUC. Die kritische Medienkompetenz bereiten wir für die Erwachsenenbildung spezifisch auf und ganz allgemein darum, was die Digitalisierung mit dem Beruf Erwachsenenbildung macht. Wir tauschen uns in einem Online-Forum aus, es gibt Webinare und Begleitgruppen vor Ort. Kann ich den EBMOOC+ Plus bei der WBA anrechnen lassen? Ja, natürlich! Der EBMOOC+ Plus deckt den gesamten Bereich der Medienkompetenz im Sinne der WBA vollständig ab. Und wenn ich den EBMOOC in den Vorjahren schon gemacht habe? Alle, die den eBEMU in den Vorjahren absolviert haben, bekommen im EBMU Plus jetzt einen guten Aufbaukurs.